Milliarden Gewinne haben auf leicht basierenden System. All diesen Ungerechtigkeiten wollen wir, in das Bündnis, gemeinsam gegen die Tierindustrie einen Strich durch die Rechnung ziehen. Animal Rebellion hat heute Morgen die Molkerei Amala blockiert. Das ist der Hammer und wirklich die letzte Aktion, die wir in der Region in den nächsten Tagen gegen die Tierindustrie zu erwarten. Ist. Denn diese Region ist der Hotspot der deutschen Tierindustrie. aus Schlachthäuser zu. We are the possible, another world is possible! We are the possible, another world is possible! Auf geht's, ab geht's, Tennis AD! Auf geht's, ab geht's, Tennis AD! Wir sind jetzt hier direkt vorm Tenniswerk in Bad Bergen. Arbeiterinnen werden ausgebeutet, Tiere werden getötet. Wir sagen, das muss ein Ende haben. Wir können uns diese Industrie nicht mehr leisten.